Ja, hi und willkommen. Mein Name ist an p und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, wir sind hier in Score City vor dem Score Stadion und... Da müssen wir auch als nächstes hin, weil wir müssen langsam mal uns Delion vorknöpfen stöpfen. Ja. Und der neue Champion der Galaregion werden. Ja. Und... Ja. Wir haben heute... diesen Part wird wahrscheinlich nicht an diesem Tag sehen, aber wir haben heute Heiligabend, den 24.12 und ja wäre auch richtig toll wenn wir am Heiligabend hier der neue Champion von Gala werden ne? das wird auch richtig schön oder deswegen ja guck wir mal Aber ich habe so ein Gefühl irgendwann wird noch passieren weil wir haben noch nicht legendäre Pokémon getroffen irgendwie und ja ich habe so ein Gefühl irgendwann wird ja noch passieren wie zum Beispiel der er steht natürlich direkt davor wieder, ey. Danilo Da wären wir im Score-Stadion, dem krassesten Stadion in Gala. Und hier wirst du die allerbesten Kämpfe hingehen, die die Welt je gesehen hat. Warum sagst du das erst bei unserem zweiten Treffen? Los, melde dich an. Äh, warum ist diese Katze erst jetzt gekommen? Hätte irgendwie voll mehr gepasst weil zum ersten Mal hingegangen sind. Hey, hier ist das Score-Stadion. Ja, ich weiß, ich war schon hier. Ähm. Ah, das ist doch der Nero. Ah. Ladies gibt alles. Oh, der vertraut mir überhaupt nicht. Wer wird wohl gewinnen? Ich. Gott, alles klar. Dann kommen wir ja. Hallo dann wir haben dich schon erwartet. Da du beim Top-Turnier erfolgreich warst, triffst du als nächstes mit sieben Arena-Leitern zum Finalturnier an. Was? Diesmal werden Sie sich nicht zurückhalten. Was? wer schaffst das Turnier zu gewinnen, triffst du anschließend den Champ gegenüber möchtest du in Wartebereich betreten ja ich muss immer noch gegen leute hier kämpfen alter ich muss gegen die ganzen arena noch mal kämpfen okay das ist eigentlich irgendwie krass aber trotzdem für kämpfe muss ich muss ich mich dann ja noch beweisen hallo es langsam glaube ich irgendwie so die wollen gar nicht hatten wir einen neuen champ bekommen ey. so hier ist übrigens mein team für heute ne? um. Gucken wir mal, also, wenn jetzt sowieso noch andere Pokémon kommen, dann kann ich ja Igni auswechseln. Ich habe jetzt schon so auf Deleon eingestellt, aber mein Starter mit reingepackt. Aber anscheinend dauert das noch ein bisschen. Also, los, gucken wir mal. Wir seid jetzt alle überraschenderweise stärker. nämlich ich mal ne? mein Ziel gewinnen, würde ich sagen, und zwar ganz ohne Dynamax. Mir geht es um die Ehre der Bewohner von Spikeford. Ich will, dass sie wieder lächeln können. Hallo, lange nicht gesehen. Unser Kampf bei der Arena-Schwens war nichts weiter als ein Test. Hier wird alles anders sein. Schluss mit Weichspieler. Jetzt wird ernst gemacht. Okay, irgendwie krass. Ich werde das Final gewinnen und mir so das Recht der Kämpfe und De heraus wollen So kann ich mir bei Duralula und meinen anderen Team Pokémon gegen Gebühren dabei danken. So. Ich treffe gleich im ersten Kampf auf Roy. Das denke ich mal Pech. Aber ich gebe mich nicht so schnell geschlagen selbst wenn er wieder mit dem Wetter spielt. Mit den Konkurrenz mache ich kurz Prozess. Du wirst schon sehen, weil Pokémon und ich werden beim Publikum einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Stell mir stehst noch in eine Herausforderung damit ich als Pokémon Trainer nicht irgendwann auf der Strecke bleibe. Wenn du immer zu äh, versuchst, über dich selbst hinaus wachsen, ermattet dein Glanz nie. Seltsam, mein jetzt rast vor Aufregung, aber das ist sicher nur Vorfreude. Alles klar, das ist irgendwie interessant, weil das habe ich mich schon immer gewundert, weil wenn du irgendwie weil du nicht. Pokémon rot zum Beispiel du ist ja nicht so, als wird jeder Arena äh, jeder Pokémon trainer irgendwie in einer bestimmt anfangen ne? und irgendwie die gleiche Route ablaufen wie der Hauptcharakter. Ne? Nehmen wir an ein bisschen als die insel aufgewachsen oder so. Ich setze mich mal hin. Äh, dann wäre ja dein erster Arena leiter äh, Dingens hier Pyro das haben sie in diesen wie heißt Pokémon Origins irgendwie gut umgesetzt. Da als der Hauptcharakter rocco zum Beispiel bekämpft hat, hat der äh, so ein art pool von pokémon von dem auswählen konnte und so gesagt ja du hast noch keinen orden ja dann nehme ich eben diese pokémon nicht der passt sozusagen sein team an je nachdem äh, wie viel arena äh, arena orden ja die herausforderung haben also ja irgendwie macht das sinn dass die ganzen leute hier auf einmal kommen und weiß nicht vielleicht stärkere pokémon haben keine ahnung so genug geredet gehen wir mal rein ich war mich, gegen wir mal kämpfen. Hier funktioniert die beginnt bald. Möchtest du den Kampfplatz betreten? Es kann losgehen. Dings fehlt hier Appella. Die alte Frau. Okay, dann gucken wir mal, was oder wie beantreten. Jetzt was als nächstes passiert, weil dem ich noch nicht kennen. Ich bin der Euer Champ ich erlaube mir mal das wort für den liga präsidenten zu ergreifen natürlich wünsche ich mir dass die trainer der Galarion auf diesen wettkampf wachsen an diesem wettkampf aber noch viel mehr will ich dass der allerbeste trainer unter euch mir alles abverlangt also dann genug geredet hier gleich das final turnier offiziell veröffnet ist von der riesige ego trägt dieses turnier für jeden habe ich noch gefühl halt Ach. Wer ist das? Ich bin Bettis. Erinnern Sie sich noch an mich? Genau, der Bettis, der im Schmach und Schande disqualifiziert wurde. Bettis, das ist der Typ, dem liga präsident Ross persönlich eine Empfehlung geschrieben hatte. Ich habe noch eine Rechnung mit Danilo zu begleichen. Ich weiß, dass es gegen die Regeln ist, aber ich fordere hiermit, gegen ihn antreten zu dürfen. Ich verlange ein allerletztes Match. Und wenn ich verliere, schwöre ich, mein Karriere als Trainer für immer zu beenden. Das sagt man dazu, meine Damen und Herren? Der kürzlich disqualifizierte Challenger Bettis hat sich unbefugt auf den Platz geschlichen. Meine Damen und Herren, steigen uns zu Hause. Bitte gedulden Sie sich für einen Moment. Die Turnier der Turnieranfall... Der fall Die Turnierveranstalter diskutieren hinter dem größten bereits, wie sie fortfahren wollen. Glauben Sie, ich weiß besser als jeder andere, wie ihr sich diese Forderung ist. Aber... Aber ich halte das nicht länger aus. Ich kann nicht weiter tatenlos zusehen. Da ich dir begegnet bin, geht mein ganzes Leben dem Bach runter erst Lässt Liga-Präsident Rosé mich eiskalt fallen? Dabei habe ich nur die Befehle seiner Assistenten Olivia befolgt und die Grundsteine gesammelt. Und dann, dann platzt diese verrückte alte Schachtel in meinem Leben und textet mich voll früh bis spät mit fehlen Pokémon zu. Hast du eine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn man plötzlich nur noch von Pink umgeben ist? Wenn alle nur in Quizform kommunizieren und man täglich mit fehlen Pokémon kämpfen muss, und jetzt stehe ich hier und erzähle den ganzen peinlichen Mist auch noch ausgerechnet. Dir ist es aus mir geworden. Sie werden es nicht glauben, meine Damen und Herren. Der Schämpfer hat die Forderung des Eindringens tatsächlich stattgegeben. Er darf antreten. Das war wohl lieber Weg und gewesen sein. Es war sein berühmter Trainer, das aus Gala irgendwann die Region mit den stärksten Trainern von allen werden soll. Und er wird hier eine Gelegenheit, das können von den Niro zu prüfen. Mein Stolz ist noch nicht gebrochen. Okay, dann kommen wir ja. Ja, warum nicht? Arena-Leiter, Bettis. Du bist der Arena-Leiter jetzt. Okay. Gut, warum nicht? Hier fehlen ging. Ja, und nicht? Das ist natürlich wieder super. Wir haben so viel durchgemacht. Für uns gibt es keine andere Option als den Sieg. Alles klar. Stark, fehler Aber ich habe Feuerzahn. Na komm ja, obwohl bedroher äh, verbrennt Nein, oh nein, das wird. Was mit Kuro? Ja. Oh Gott, er lebt noch. ja oh, deswegen. Oh, ich hasse so weit nee. Nee, so will ich nicht gewinnen. Ja, komm, macht den fertig. Nein, da fühlt sich irgendwie erschiedet an. So will ich nicht gewinnen. Ja, ich habe jetzt ja ich habe jetzt absichtlich drauf gehen lassen also so weise möchte ich nicht gewinnen Lass mir ein bisschen zu beruf so oh, stahl ich könnte einsetzen, genau ich, ich habe keine speziellen angreifen mehr. das ist hm, kampf ist auch aber das ist ja, viel. So, ich übrigens zwei unlicht pokémon ist jetzt nicht so gut vor allem jetzt gegen den aber gut, dann kommen wir mit Schauflamm. Mal um Ecke. Da bist du aber schnell ausgezeichnet. Schüss. Und die kaputt? Danke. So. Bekommt jetzt natürlich wieder kein erfahrungsmodell Garde war alles klar. Wir genau jetzt auch schwach. Zweiter Schauflein. Nein, du bist schneller. Würde ich eigentlich gerne paralysieren. Du warst wahrscheinlich Synchron. Haus direkt wieder zurück. Also lassen wir halt mal. auch sieht aber schön aus. Du heilt sich im nächsten Zug, das ist schon mal doof. So versuchen wir mal wir Gott, es wäre nicht schlecht, ne? Aber der ist ja schon weg. Oh Gott, gut. Da jetzt strom kommt, dann wird das nicht viel bringen voll AP ne Galoppa. Jetzt sehen wir mal. gala gala Galoppa. Äh, bist du schneller als Galoppa? Ich habe irgendwie so meine Zweifel. Also mal oh Gott. Äh. Äh. Um, ich habe nicht so ein perfektes Team. Für, ah, nee, warte, Psycho. Wow, ich habe nichts dagegen. Mm, du willst Galopa Fee und Psycho. Was soll ich dagegen machen? Äh, mm, irgendjemand kann irgendjemand das Ding One schotten Mal Glück haben, könnte Big Tox das Ding schotten Aber der Teil ist Psycho. Also das, ja, wenn der einmal kinese einsetzt, dann war es das. Na komm, Ach, den kaputt. Das Ding ist schneller. Oh. Gott. naja wird den doch nie im Leben. Okay, doch. Gut. Top, ja, gut, Ach, Alter. ich bin nicht für Feen-Pokémon gemacht, was hm, die Ruhe weg glaubst du jetzt du schon gewonnen? Was nee. zwei hast du noch, Ne. im zwei zwei erste noch So das Ding, das ist sicher, aber ich weiß, dass das Ding voll langsam ist. Also, aber du hast nur noch das, okay. Äh... Ja, ich weiß, Pink toxisch schneller. Deswegen macht man den ja. Zeigen wir ihnen ein Pink-Spektakel. Zeit für Geiger Dynamax das Was auch keiner Geiger Dynamax. max Form. so also muss jetzt paralysiert werden leider und ich will irgendwie bringt es hat ja nicht so das ist nicht so als wert irgendwie schneller in der form oder oh. hm. So, eine ganz dämliche idee lassen lass mal machen. <lacht> ja, zwei Level unter dir. Aber ich bin nicht paralysiert, das ist doch Robert, ne? Nein, ein ein Nebelfeld. Oh, das ist aber neutral. Da, ja, oben Kampf der Riesen, -Feen Hexen. Psycho, Pokémon, Magikasan, Busch. Und wie sieht Form nicht so sonderlich anders aus, finde ich. Also, ich ein bisschen mehr verändern können, finde ich jetzt hier. So, gut. Du hast mich aber nicht One-Shot mit einem Angriff. einer brand feuer sonnig wird stärker deiner das war deiner zauber noch mal magiker das ding lebt noch nicht die krise nein ich krieg Magikasam nicht hochgelevelt Ich krieg die einfach nicht hoch, glaube ich, die verrückt in jeden Kampf. So, ja von Lauch. Sie haben gerufen, meine herr So, ich denke es neben schneller. Vor allem nicht mit Paralyse. Also, ja. Das Ding hat nur noch ein KP, ey. diese paar P. Jetzt mal ganz ehrlich, ey. Abschlag. So, das ist top Genesung. Dreck. Nein. Ja. Voll wird jetzt echt knapp. Vor war der kam wie gerufen gerade. Haltet aus. So, jetzt fängt man den Lil du bist auf jeden Fall schneller als der Teil. Gott. So. Äh, ja. Gott, Was ist das? Oh Gott, ich Ding so langsam runtergegangen. Oh Gott, das war knapp wette es wurde besiegt aus und vorbei aber immer noch konnte ich allen die vorzüge von Feen pokémon zeigen ich dachte du kannst ja nicht leiden ich habe verloren die entscheidung ist gefallen ihre und sein überragendes team haben bitte die knie gezwungen hey betis gut gekämpft. Wir wollen ein Comic als Trainer. Gib mich auf. Ein Comic soll es sein? witz sein? Ich habe verloren. Damit habe ich meine revanche in den Sand gesetzt. Eigentlich wollte ich meine Karriere als Trainer jetzt vor allem an den Nagel hängen, um dieser alten Schachtel zu entkommen. Jetzt wollen plötzlich alle, dass ich Trainer bleibe. Das ist alles deine Schuld. Wegen dir bin ich jetzt verdammt für immer in der Arena der Feen, Arena-Leiter -Arena der feen -Arena zu bleiben. Na naja, sollte es nicht allzu lange dauern, bis ich Papelle troffen habe. Ich bin meinen mein Naturtalent. Hören Sie erst, meine Damen und Herren, das ganze Stadion jubelt den beiden jungen trainer zu. Was für eine Atmosphäre. Doch jetzt zieht sich ihre vor kurz Kurzpause in Bad, war ich zurück. Und sein Team nach diesem unerwarteten Kampf wieder aufzupacken. Ja. Oh Gott. Dieser Auftritt von äh, Batis war sicher eine große Überraschung für dich. Wenn du bereit bist, dann gibt dich wieder zurück in den Kampfplatz. Das final wir geht jetzt wirklich los. So, alle sind weg. Niemand hat gelevelt oder so, ne? Also, ja, kann wir Team bei ja, dann waren wir direkt weiter. Jetzt wieder ein Kampf kommt, dann ja, schaffen wir auch noch in dem Part erst. Ja, jetzt fängt das die erste Runde an. Das kann ich wahrscheinlich gegen irgendeine Arena leiten. Ja, ne? Pass auf, Und da sind wir wieder mit dem lang langesehnten Startschuss für das Finalturnier des Champ Cups. Im der ersten Runde treffen die folgenden zwei Trainer aufeinander: daniel der berühmte junge Hoffnungsträger des Champs, und Kate, die sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Die ist sehr viel stärker wollen, seit wir im Stadion von Kitten gekämpft haben. Die Elon ist eben nicht nur der Champ, weil er ein toller Trainer ist, sondern auch weil er ein gutes Auge für das Potenzial anderer hat. Aber du bist nicht der Champ und wirst den Titel heute auch nicht mit nach Hause nehmen. Ich werde diesen kampf neblich gewinnen und danach stoße ich der leon vom thron ich weiß dass man dich nicht unterschätzen darf deshalb werde ich auch mit max kämpfen mein team wird ordentlich wellen schlagen und dich bis ans ende der welt spülen. da wollen wir noch mal sehen gegen wasser pokémon ich hoffe du hast nur wasser pokémon habe ich eigentlich gar nichts ich habe nur ein little mary ja, andere musik tektas Kommen die alle mit den voll krassen pokémon pass auf und natürlich ich merke gerade das ist nicht gut dann ja weil enttäuscht sein aber ich werde dich und dein team wegspülen ist glaube ich Wasserkäfer käfer ne allein war schon käfer jetzt muss ich hier auswechseln gefühl so so Wasserkäfer käfer ja, ich glaube, so machen wir das. Ne? Dieses Zähler da links neben, das sieht irgendwie aus wie ein Capsule Corporation-Zeichen von Dragon Ball auf der linken Seite. Da will ich mir halt nur ein. So. Und die gegnerische Pokémon schaden, aber nicht paralysieren können. Ne alles noch mal höher. Spezialangriff oder Angriff? spezialangriff So also sollte man Dings einsetzen. Ne ich hoffe wirklich, geht kaputt. Ich glaube, du musst auch gar nicht kaputt gehen, weil er hat diesen Notausweg fähigkeiten ne jetzt wenn ich den jetzt nicht kaputt gehauen hätte der wäre ausgewechselt aber schwer tanzt wieder weg gewesen also ja jetzt nicht so schlimm gewesen was für ein ding Ach so du okay alles klar machen wir noch mal auf und drive du bist schneller was war das boden Ah. Äh. Ja, die Kämpfe sind ja ganz schön schwierig hier. Hm. So war Magikasam. Magikasam. Ja. psychogenese kommen aber durchstoß ja kommt der aus oder so viel dazu so hau den weg bitte selbst top genesung oder irgendwie sowas ein nein ich wollte den trainer ja so gut jetzt mal typen vorteil würde ich sagen hm. oh gott der noch vier pokémon drei pokémon danach oh ein schlag war ich habe vergessen gott oder ding weg ist ja gleich echt trinken oder so einsetzen so kühl. gold king gold, king, gold king. okay so du hier du überlebst ich, hier, du bist schneller okay Hau das ding weg das gibt es jetzt nicht sei paralysiert sei paralysiert naja no. okay habe eine Idee, ähm, Herr von Lauch. Sie müssen ja ein bisschen Arbeit reinbringen, habe ich das Gefühl. So, bitte sei für eine Runde lang paralysiert. Herr von Lauch muss sein Schwert schleifen. Boah. Wasserring, alles klar, gut, dann ist perfekt. So, und jetzt, Herr von Lauch, hauen Sie alles weg. Was ihnen in den Weg kommt. hat ja, wir setzen mal Zornklinge ein. mit den auf jeden Fall schon mal kaputt, hauen. Und falls irgendwie was, weiß ich nicht, und um nicht Pokémon um Ecke kommst. Dann aber noch einen stärkeren Angriff hier gleich Zornklinge mäßig. philippa Das ist natürlich wieder <lacht> genau das, was ich jetzt nicht brauche. ich all die Vorbereitung, ne? Ich will hat ja nach noch noch zwei nee noch eins gut super na ja komm schwer Rückenwind ehrlich wird schneller so komm na ja Ding weg ort Warte mal, dadurch verlierst er, aber bringt jetzt nichts. Ich Ruhrort verliert man, glaube ich, den Flugtyp, ne? Wäre nicht schlecht gewesen, da waren voll Stimmt ja, er hat ja einen Lauch. So, komm. ort Ja, das wird er nicht viel bringen. Ist da ein Sein wird Regen und so weit alles schon weg sein. Das ist eigentlich nicht schlecht. So dann ist mich auf den arm nehmen auf damit ja, man volltreffer oder ding weg ja. so sie wieder rücken mit ein so hauptsache der regen ist weg bis zum nächsten pokémon ich habe gesagt wer wird dann ein bisschen nervig ne? volltreffer ja, ich habe so ich weiß was das nächste pokémon ist die hat nicht schon vorher. Perfekt, Regen ist weg. Ein Pokémon habe ich noch. Das beste kommt zum Schluss. kamalm ja, ich wusste es. So, dich hauen war aber weg. Pass auf. Ich werde jetzt so kommen Hier, deiner Faust mit Schwert tanzt so. verweilen wir Stadion in ein Meer. Geiger, deine Meere dich, Kamalim. ist klar Man hat schon so gesehen weiß ich gar nicht egal weil mal was ich jetzt mache Sim. ich mache auch mein pokémon größer so ein pass auf du wirst neben dem schneller sein als mein Herr von Lauch. Ja, One-Shot, komm. Volltreffer mit Schwert-Tanz und also hat das wird schon. hier ein Geschenk von uns, nimm das. ist schneller, ehrlich? Giga-Geröll. Ja oh gott. Das sieht irgendwie nicht aus wie... Was? Tarnsteine nimm das jawohl ja. das ist sehr effektiv also nicht das viel schneller war als so das gerade mal doch mal gut ausgegangen finde ich da das ist heißt nicht du hast uns den mit aus den seelen genommen und den sieg davon getragen ja habe ich dann hat gewonnen er hat schon wieder er hat es schon wieder geschafft er hat kate bezwungen genau wie bei der arena challenge er ja, drückt es noch ein ne? mein partner hat mit dynamax ordentlich wellen geschlagen aber es hat nichts genützt die woge haben sich gelegt und du stehst noch immer fest während fels in der brandung da fällt mir wieder ein die begeistert an vor einiger zeit von dem talent erzählt hätte Vielleicht hätte ich dir damals besser zuhören sollen. Ihr damals. Spätestens jetzt sollten alle Leute in Gala völlig hin und weg von dir und deinem Pokémon sein. Genieße es. Lass dich von ihrer Begeisterung umspülen. Lass dich auf die welt ihres Applauses zum Ziel tragen, bis du vor dem Champ stehst. Es folgt eine kurze Pause. Danach sehen wir uns zum zweiten Kampf der ersten Runde wieder. So, oh. Hier sind die Ergebnisse von Runde 1. Okay. Oh, als nächstes muss ich gegen seida Sei da, Ness Roy. Da fehlt da nicht einer? Einer, fehlt. Ja, okay, ah, okay ja, okay, alles klar wegen Verpeller. Ähm, das ist klar. Gut, Sei da als nächstes. weiß ich ja Bescheid. Danach wahrscheinlich Roy, ne? Nehme ich jetzt mal an. Gut, Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge tun wir uns mal vielleicht sollten wir uns teammäßig irgendwie darauf einstellen. Der ne? ja Kampf-Pokémon, ne? also weiß ich ja schon mal hier am Magie zusammen. Da wäre zum Beispiel mal eine gute Idee. Ne? Das war ich würde dann aber sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte das doch ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge. wieder. Ciao, ciao.